Aber ja, man konnte schon darauf kommen, dass wir hier runterkommen mit den ganzen Notizen und so, wie die gefunden haben. Aber ich finde es trotzdem krass, dass so ein Labor hier einfach drunten ist. Pflanze in Limit. Ja, ich brauche den sicher. Ich dachte, ich habe den schon gebraucht. Vielleicht brauche ich. habe ich gedacht, ich brauche den. Alright, also diese Motherfucker hier. Sieht schon geil aus, das sind die alten PS1 Cinematics. Ich brauche das sehr wohl! Ich Scheiße... Äh. Das war fair! Ich darf da nicht rein. Das war richtig fair. Okay, also Magnum bleibt hier. Machen wir dasselbe nochmal. Gewehr bleibt hier. Du kommst mit wegen den Spinnen. Wollen wir kurz, nee. Ich die Pistole kurz runter. Also Pistole dahin. Dann Pistole nach unten. So. Immer zur Munition. Okay, ich brauche den Schlüssel kurz für hier drüben. Ich weiß, Resident Evil 1 ist immer fair. Nope. Ich habe mein Feuerzeug vergessen. Wobei die Zeichen habe ich ja. Vielleicht brauche ich das Feuerzeug gar nicht mehr die sind ja nicht randomized, habe ich vorhin rausgefunden. Von daher müsste es ja passen jetzt. Ich komme da, glaube ich. Doch komme ich, okay. Ich wollte es trotzdem, äh, falls sie irgendwie erst einen Triggerpunkt haben. Man weiß ja nie bei solchen Spielen, ich kenne die Programmierung nicht. Es gibt Rätsel, die einfach eine Lösung haben. Es gibt Rätsel, die einen Triggerpunkt haben. Dass man bestimmte Sachen machen muss, bis man die Lösung eingeben kann. Deswegen, ich weiß nicht, wie Resident Evil 1 aussieht dadurch, äh, dadurch. Deswegen riskiere ich es mal nicht. Geh da raus. Ja, danke. Das müsste passen. Das habe ich auch gemacht. Das sieht gut aus. Nice, ich habe Munition gespart. Ah, ich habe hier Crit Chance, vielleicht war das das. Aber bis jetzt haben die zwei Schüsse gebraucht. Dass die plötzlich Falldamage kriegt, glaube ich nicht. Das wäre ziemlich random. Bin ich mal gespannt. Aber mal ich nehme jetzt Mund mit. Okay. Aber ich, wieso? Bei kritisch sollte ich doch die rote Pflanze nehmen können. Die gibt ja zwei Gesundheitsstatus zurück. Das heißt, ich komme von gefährdet auf gesund eigentlich hoch. Ich weiß nicht, wieso ich die rote da nicht nehmen kann, wenn ich kritisch bin. bei kritisch ist, die letzte Stufe vor Tod. Aber da, ich check das nicht. Also, das bleibt alles irgendwo hier drin mal. Und die kommt jetzt. Ah, ich liebe es. Ja. die ausrüsten So habe ich den bis jetzt getötet. Okay. <lacht> Alles klar. Ich merke gerade, ich bin dumm. Jetzt habe ich ja halt wieder eine Waffe mit einer Munition drin. Aber egal, wir lassen es mal. Ich habe Solo's nach dem Kistenlevel wieder hoch. Also kannst nach dem Kisten schieben hier hochzukommen und zu speichern, ehrlich gesagt. Damit ich das nicht alles noch mal machen muss. Ich glaube, ich mache das. Ich habe zwar nur zwei Farbbänder. Momentan. Aber dann muss ich durch die ganzen Westmen so wieder laufen. Aber das Problem ist, ich spiele jetzt 50 Minuten. Ich habe jetzt nichts gemacht, außer dreimal dahin zu kommen. Und, drei, und zweimal an den Hain zu sterben bis jetzt. Vielleicht ein drittes Mal. Da ich keine Lust habe, herauszufinden, äh, habe ich jetzt hier eine Liste mit sechs Schritten, die ich machen muss, wenn ich dann da bin, anscheinend. Und das schnell. Ich auch nur löse den Sicherheitsmechanismus. Lege einen Steuerhebel um. Ja, toll. Ich weiß nicht, welcher welcher welche ist. Aber mal schauen. Ich glaube, ich ich speichern. Das kostet mich jedes Mal so viel Zeit, ich gehe jetzt speichern. Ich vermute mal, durch diese Tür kommen wir danach wieder, weg, wieder raus, wie die meisten Sachen, die sich loopen. Von hier unten gibt es ja keine Map, ne? Ah, doch, guck mal an. Innenhof. Ah, okay, ja. Erstes Aqua. Aqua-Ring. Wir gehen alles zurück, weil ich es speichern. Boah, ich freue mich. Ich muss mal endlich anfangen, die ersten Folgen zu editieren. Merke ich gerade. Ja, das macht der Blutsplatte hier auch Sinn, weil das die Tür ist, die direkt aus dem Labor rausführt. Nope, nope, nope. Da kommen Wespen. Nein, ich bin auch nach links gelaufen. Ich wollte nach links. Ich habe nach links an die Wand gestreuert. Also ich nehme ein Farbband mit zum Speichern. Und vielleicht finde ich raus, wie ich rotes Kraut benutze. Ja, nein, ja, ich habe ja jetzt. Come on. Schade. Ah, ich hab was rausgefunden. Okay, wenn ich bis Monster so oder so kriegt ist scheiße, aber mal kurz. So. Das macht viel mehr Sinn. Achso, ich kann die Kiste anders stellen, dass es aufgeht. Alles klar. Dann schiebe ich sie noch ein bisschen nach vorne. Aber wenn ich sie weiter nach vorne schiebe, dann kriegt mich das Monster unten ja doch wieder. Ach, egal. Ich nehme den Schaden. Vielleicht so geht's. <lacht> Mal schauen es jetzt mal ein Stück nach vorne, bis ich es raus habe. Ja, ich habe eine zweite Kiste. Vielleicht. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich die da ähm, vorne dran stellen kann, dass ich über beide Kisten rüberlaufen kann. Aber ich weiß nicht, wie ich die aus der Ecke rauskriege da jetzt noch sinnvoll. Deswegen... Das ist mein größeres Problem. Ah, ja, ist schon drauf. Ich probiere das später. Weil ich vielleicht Ich weiß gar nicht, ob ich nachher noch runter muss, wenn ich fertig bin, von daher... Ich glaube, das ist... Also ich verstehe die Idee, ich wusste nur nicht, ob ich es noch richten kann, von daher... Passt. Ja, die Kiste hat sich selbst gerichtet hinten. Ist aber interessant, ich, dass das rote Kraut sich so mischen muss. Alright, also. Ich darf nicht in den Innenring, auch wenn es sehr verlockend ist mit diesem Steg in der Mitte, plötzlich. Okay, da hinten ist nichts. Nope. Nein. Nein. Auch du nicht. Nein, du hast erfüllt. Nein, nein. Jill, Gin nach hinten. Oh nein. Alles klar. Ich hätte noch nicht stehen bleiben dürfen. Okay. Hm. Warnlampe sagt Notfall. Ist interessant, dass das Labor durch Haie geschützt wird. Nicht durch irgendwie Wachen, vielleicht waren da Wachen. Aber Haie? What the fuck? Ich bin froh, dass ich nur diesen Teil wieder machen muss. Okay. Ventil 2, Ventil 2. Okay, das merken Das ist die Druckkammer. Ich probiere mir das gerade ein bisschen zu merken. Eine Druckkammer. Ah, das sind aber zwei verschiedene Druckkammern. Das ist der Hebel links. Das ist auch nichts. Okay, dann müssen doch nicht zwei verschiedene Druckkammern. Nope. Okay. Dann haben wir hier. Ich müsste jetzt umschauen. Hauptsystem, alles scheint in Ordnung zu. Ja, natürlich. Deswegen sieht es ja auch so aus wie überall sonst, ne? Weil das Hauptsystem funktioniert hat. Öldruck. Oh Gott, ich muss auch noch Öldruck regeln. Jumpscare, Jumpscare. Nein. Okay. Ich hab da jetzt einen Jumpscare erwartet, mit einem Zombie oder so. Also. Ich bin froh, dass ich das so... Äh, diese fucking Hitboxen. So. Also, ich muss jetzt diesen Knopf drücken. Dann kommt das. Jawohl, das habe ich gelesen. Emergency. Emergency. Cool. Ah, wenn ich es zu lange brauche, dann... Wait, what? Wie löse ich den Sicherheitsmechanismus? Moment, Sicherheitsmechanismus, der war hier drüben, ne? Ja. Ja. Bis jetzt scheint es zu funktionieren. Okay. Öldruck, Öldruck, Öldruck. Ja, mache ich. Okay, da muss ich gar nichts rausfinden. Da brauche ich den Guide ja nicht mehr. Nice. Zwei. es ist ja wieder hoch wahrscheinlich muss ich jetzt diesen fucking stuhl umgehen damit ich das wieder machen kann okay okay das scheint gut zu sein auch wenn es so das rote Licht so aussieht, als würde das Metall pulsieren, was voll lustig aussieht. Und jetzt kann ich das Wasser ablassen. Okay. Zum Glück war das relativ selbsterklärend gerade. Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Da ist die geschlossene Tür. Da drüben gibt es noch eine Tür anscheinend, im inneren Ring. Okay. Äh, ich gucke jetzt mal, wo die hier hinführt. Sonst muss ich das halt nochmal machen, aber ich will mal gucken. <lacht> Schön, ich muss ähm. da hin. Da gibt es nun Dynamit. Oh nein. Okay, durchnässt. Okay. Ich hatte schon Angst, dass ich hier irgendwas in die Luft springen muss. Vielleicht muss ich die Granate zurücklassen. Ich schau mal. Wir hatten über Haie. Eklig. Irgendwie cool, aber irgendwie eklig. Nope. Nope. Absolut uncool. Muss ich doch irgendwas nehmen können. Von oben sah es aus, als wäre hier was im Wasser drin. Mal kurz. Ich habe keinen Strom. Was passiert, wenn ich den anschalte? Also ich mache mal Hebel hoch. Wenn ich es. Da hat es ja gar gerammt, ne? Lebt er noch? Ja, das Ich frage mich gerade, welchen Schlüssel ich da nehmen sollte. Andere muss ich einen Schlüssel nehmen. Mein Stift. Ich habe vergessen, dass ich einen Stift auf dem Bein hatte. Wenn du das meinst. Ich bin gerade absolut verwirrt, wie ich den ins Wasser kriege. Was mich aber mehr erstaunt hat, ist dieser Big Boy, dass der nochmal kommt. Das hätte ich ehrlich nicht erwartet. Ich vermute mal, ich muss den zu Tode schocken. Ich muss gleich mal Licht machen gehen. Aber warte mal, ich bin dumm. Klar, wenn ich etwas stoßen will, dann drücke ich lange dagegen, damit es gestoßen wird. Logisch, ich mach kurz Licht. Und ich probiere es nicht mit X zu stoßen. Das ist ja ein ganz anderes Spiel, als jedes andere Spiel, das es sonst machen würde. So. Manchmal vergesse ich, wie die alten Resident evil funktionieren. Es tut mir leid. Das macht gerade Sinn. Ich muss manchmal diese Mechaniken wieder in den Kopf bekommen. Vor allem, wenn ich es länger nicht gespielt habe. Aber ist da... Moment, da ist Heilung. Kann man die brauchen? Warum ich nicht? Wir brauchen schon Heilung. Ja, komm. Fuck, ich habe mein Heilding mitgenommen. Egal. Äh, mein... Das ist dumm. Dann machen wir das halt noch mal Aber ich lasse dann eine grüne Pflanze zurück, weil das hat jetzt ganz gut ohne funktioniert bis jetzt. Dann kann ich die in Keller unten kombinieren mit der roten Pflanze, die ich dabei habe. Und spare mir einen in Inventarplatz. Und ich glaube, Inventar ist immer gut. Also, äh, du bleibst hier und du bleibst auch mal hier. Ja, wir machen das so. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen halt, aber passt. Das war meine Schuld. Jetzt muss ich aufpassen wegen dem Wespen. Ich muss wegen so viel aufpassen, weil ich irgendwas machen wollte, ne? Die Hälfte der Tode ist einfach so meine eigene Schuld. Ich finde einfach, sie passt grafisch absolut nicht hier rein, wie das aussieht. <lacht> irgendwie sieht alles so körnig und alt aus und sie ist halt so... render schön, neu. <lacht> sieht halt irgendwie unpassend aus. Aber ist okay. Ich finde es cool, das ganze hd remastered wird so die alte pixel graf wieder würde ich kotzen Ping mann die Cinematics sind ja trotzdem so gehalten von daher kommst du jetzt schon wieder Achso, der, der Schuss hat viel... Okay, einmal Damage nehmen. Wahrscheinlich. Ah, die lassen ab. Okay, gut. Gut, cool. cool, cool. Essen okay. mit also das ist ist es immer noch wenn die ich vertraue diesem spiel gar nichts mehr wenn die zwei okay wie ging das jetzt hauptsystem nein, nein nicht hauptsystem ja sorry hier drüben war das Wasser ablassen. Dann kommt der Dude hier, der mich nicht mag. Jetzt muss ich den Sicherheitsmechanismus lösen, damit ich den Druck hier drüben probieren kann. Der Druck geht nicht. Öldruckprobleme. Öldruck ist hier Pressure draußen. Das war eine schöne Pierre, ja. Schalter 2 war das. Mich würde wundern, wenn ich was passiert, wenn ich den falschen drücke. Aber ich will es nicht ausprobieren. Also, dann hat sich das wieder bewegt, deswegen muss ich wieder kurz den Sicherheitsmechanismus lösen reaching 50% of pressure. Threshold. Das macht Sinn. Activate emergency drainage system immediately. Das macht halt Sinn. Das sieht nur so aus wie nicht wahrscheinlich. Äh hier drüben ist Wasser ablassen. Ich dachte, um da dieser rote Kasten wäre ein Madpack oder so, vielleicht, aber nö. Nee. Das mitnehmen mal. Und dann mache ich Pause, weil ich essen gehe. Ich bin wahrscheinlich 20-30 Wahrscheinlich 20. 30. 20. Also.